As EMEA event manager for Genesis, I was pretty challenged to create a plan B after several cancellations of large trade shows here in Europe, and therefore I'm so happy to have more than 400 registrations here today for our G-Summit DAG presented from a virtual rooftop terrace here in Frankfurt. In this challenging time, it's so important to stay connected with our customers and partners and to inspire new organizations with our AI-powered, personalized experiences in the cloud. Ist ja Land in Sicht. Ja, guten Morgen. Wenn er aber reklamiert und nach der Reklamation zufrieden ist, dann haben wir eine höhere Bindung zu ihm, als wenn er nie eine Reklamation gehabt hätte. We call you back. Dann wartete man noch beim Telefon und wartete, bis der Call kam, aber er kam nicht. Es gibt nichts auf der Welt, das man nicht bekommt, wenn man richtig fragt. Taken Sie einen Break sozusagen, machen Sie mal Pause. Dafür haben wir zuerst eine Box gepackt mit allen Zutaten, die bei Live-Events Freude machen. Schicke Giveaways, leckere Verpflegung, spannendes Programm. Und das haben wir dann an die Teilnehmer versendet. Und dann haben wir für Inspiration, Unterhaltung, Ideen und Glamour gesorgt. Hallo! zusammen. Ringfrei Runde 2. Herzlich willkommen zu der Show, in der keiner weiß, was ist real und was ist Illusion. Ich freue mich, wenn Ihnen diese außergewöhnliche Mischung aus Genuss, Energie und Entspannung gefällt. Hier auf dem Winter Rooftop in Frankfurt scheint auf jeden Fall die Sonne. Alles in bester Stimmung. Deshalb habe ich eine App entwickelt, mit der man sich die Hände waschen kann. Kann man dem Bild noch trauen? Ich meine, standen Sven und Heinrich vorhin äh, im gleichen Raum oder vielleicht auch nicht? Jede Vorführung hier kostet eine Freundschaft, aber vielleicht habe ich ja zwei neue Freunde hier im Studio gefunden. Ja, ich glaube, was bleiben wird, ist, dass natürlich sehr viele Leute sehr flexibler arbeiten können. Ein Event, das Menschen in ihrer Frühstücks- und Mittagspause oder zur Happy Hour möglichst viel von denen gibt, was sie vielleicht nach unzähligen Videocalls, Webkonferenzen und Online-Meetings vermissen. Was sind denn für uns so die Lessons learned? Was haben wir denn mitgenommen aus dem letzten Jahr? Mit diesem Genesis Rapid Response haben wir in 48 Stunden garantiert einen neuen Callcenter aufgesetzt. All das ist möglich, weil die Cloud uns die Möglichkeit gibt, sofort zu agieren. Vielen herzlichen Dank für die Partnerschaft. So. da ist der Umschlag, meine magische Preisverleihung Worldwide Winners. Wer ist dabei? Herzlichen Dank für den Preis. Empathie passt vielleicht am besten auch. Vielen herzlichen Dank für den Preis. Ich hoffe, dass Sie heute nicht nur ein bisschen unterhalten wurden, sondern auch ein bisschen inspiriert wurden. Vielen Dank, einen schönen Tag noch.